Ich heiße Livia Fabian, ich bin 34 Jahre alt und ich bin seit acht Jahren Straßenbahnfahrerin. Ich glaube, ich habe damals von einem Bekannten gehört, dass man sich da online bewerben kann für Bus oder Straßenbahnfahren. Ja, dann haben sie mich gleich genommen und hat mich voll gefreut eigentlich. Und ich glaube, innerhalb zwei Monaten war ich schon fertig mit der Ausbildung und dann habe ich schon alleine mit Fahrgästen fahren dürfen. Also nach meiner Meinung, wenn man sich äh, zu uns bewerben möchte, wäre sehr wichtig, dass man flexibel ist, wenn man ruhig ist, wenn man sich sehr konzentrieren kann. Die Vorteile, wenn man bei der Holding arbeitet, ist wirklich, dass man einen sicheren Job hat. Und außerdem, wir sind wirklich wie eine große Familie. Also für mich sind die schönsten Momente, wenn ich von einem Fahrgast zum Beispiel ein Lob bekomme und das passiert tatsächlich hin und wieder wegen meiner Fahrweise oder wegen der Freundlichkeit zum Beispiel.